Ideal und Wirklichkeit. In stiller Nacht und monogamen Betten denkst du dir aus, was dir am Leben fehlt. Die Nerven knistern, wenn wir das doch hätten, was uns, weil es nicht da ist, leise quält. Du präparierst dir im Gedankengange das, was du willst, und nachher kriegst du's nie. Man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man eine kleine Dicke. Elavi sie muss sich wie in einem Kugellager in ihren Hüften biegen, groß und blond. Ein Pfund zu wenig, eh, sie wäre mager. Wer je in diesen Haaren sich gesonnen, nachher erliebst du dem verfluchten Hange der Eile und der Fantasie. Man möchte immer eine große lange und dann bekommt man eine kleine dicke Selavi. Man möchte eine helle Pfeife kaufen und kauft die dunkle, andere sind nicht da. Man möchte jeden Morgen dauerlaufen und tut es nicht, beinah, beinahe. Wir dachten unter kaiserlichem Zwange an eine Rede. immer eine große lange und dann bekommt man eine kleine dicke Lavi.